Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video: Schneechaos in Nordtirol. Juhu! Das ist Servus, es wird super heut, Tiefschnee. Wir haben nur eineinhalb Stunden zum Lift gebraucht, wo wir sonst eine halbe Stunde brauchen. Aber gut. Ein Traum, unverspurte Hänge. Schaut's mal da runter. <lacht> Echt, okay, echt. Okay. Thank <laughs> you. Yeah. <lacht> ja, heute ist auf jeden Fall ausreichend Schnee. Oh Gott. <lacht> uh <-huh. lacht> <lacht> es ist so krass heute. <lacht> Und? Ja, Wahnsinn, oder? Will auf der Piste. Hey, gebt euch mal den Bart einfach also. nur. Ah. So was hat der Messer wahrscheinlich gesehen, wo er den Weg sieht. Ja, ja dann schiebt's eher an Alliierte, wie schon na, Allah. So, wir sind wieder gut unten angekommen. Hier werden noch Schuhe umgezogen. Und es schneit. Also wird es morgen vermutlich wieder geil. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.